Servus Leute und willkommen auf Time to Nerd der Nerd Edition. Ich bin's wie immer euer Zane und heute gibt es eine massive Spoilerwarnung. Denn heute werde ich euch Leaks zur siebten Episode von Wonder Vision liefern. Wenn ihr also bis Freitag warten könnt und euch nicht spoilern lassen wollt, dann schaltet genau jetzt ab. Ihr seid gewarnt, jeder der jetzt noch da ist ist selber schuld. Wie immer würde ich mich natürlich über euren Support in Form eines Likes sowie eines Abos freuen, damit ihr auch in Zukunft keines meiner Videos mehr verpasst. Und jetzt, let's go mit dem Video. Wichtig noch für euch: nehmt diese Leaks immer mit ein klein wenig Vorsicht, diese sind keinesfalls bestätigt. Der Leaker sagt, Wanda lässt die Zwillinge bei Agnes, während sie versucht, das Hex zu reparieren. Doch wobei hat das Hex denn überhaupt Schaden genommen? Wishen findet wohl Darcy, holt ihre Erinnerung zurück und sie sprechen über seinen Tod und seine Wiedergeburt. Was durchaus Sinn ergeben würde, immerhin müsste sich ja Vision ganz in der Nähe von Darcy befinden. Monica geht ins Hex um Darcy zu retten und konfrontiert Wanda mit ihren neuen Photonenkräften. Und damit hätte sich auch meine Theorie bestätigt. Ihnen wird klar, dass die Zwillinge irgendwie verschwunden sind und gehen zu Agnes Haus. Dort erfahren sie, dass Agnes Agatha Harkness ist. Auch dies ist eine Bestätigung der Theorie, also. In Flashbacks sehen wir dann, wie Agatha als Psychiaterin verkleidet, Wanda hilft, über den Schmerz von Wishens Tod klarzukommen. Aber nur mit dem Hintergedanken, Wanda zu kontrollieren. Unter Agatha's Einfluss macht Wanda also das Hex, welches Agatha als Traumwelt, aber auch als Albtraum bezeichnet. Die Folge endet damit, dass Agatha Wonder wieder unter ihre Kontrolle bringt. Die Frage die sich mir dann aber auftut, hat Agatha das ganze bei Vision dann nur gespielt? Und wir kriegen hier wieder das Wort Nightmare, also Albtraum zu hören, wie schon so oft in der Serie, deutet wohl wirklich auf Nightmare als Bösewicht des Ganzen hin. Und das waren dann auch schon die Leaks zur siebten Folge von Wonder WandaVision. Was sagt ihr dazu? Ich hoffe das Video hat euch gefallen, wenn ja zeigts mir wie immer gerne mit einem Like sowie einem Abo und bis zur nächsten Folge wünsche ich euch wie immer viel Spaß und haut rein. Ciao